Ja, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Makromedia-Kanal. Ich bin Andrew und ich habe schon mal auf meinem eigenen YouTube-Kanal tausende von Menschen unterhalten und in diesem Video werde ich euch mitnehmen auf meine Auslandssemesterreise in Mauritius. Ihr werdet hier so... Die ersten Einblicke bekommen. Hier erwartet dich erstmal Einblick in die Natur. Hier ist es sehr schön, hier sind Palmen, sehr, sehr cooles Klima. Und zweitens mal, wie ist das Studentenleben? Wie sieht das an der Universität aus? Ich bin auf der Curtin University. Und als drittens dann, was kann man am Wochenende machen? Also feiern gehen, auf die Katamaran so zum Beispiel. Man kann wandern gehen, also solche Einblicke werdet ihr dann auch noch sehen in diesem... They're Jetzt kommen noch eine Minute wichtige Infos für das nächste Video. Es kommen noch zwei Videos. Beim nächsten Video machen wir eine Katamaran-Tour. Den ganzen Tag werden wir auf dem Meer unterwegs sein. Wenn du die nächsten zwei Teile übrigens auch sehen möchtest, kannst du jetzt gerne abonnieren. Und das war es auch jetzt schon von, von mir wirklich. Grüße aus Mauritius und ciao.